Wie man kämpft, das ist alles, was beim Donnybrook zählt. Ist der Pot immer noch bei 100.000? Du ekelst mich an. Ich hab dich in der Bar gesehen. Du willst zum Donnybrook, da will ich auch hin. Brauchen Sie eine Mitfahrgelegenheit, Soldat? Yes, Sir. Was haben Sie denn damit vor? Was wirst du tun? Ich werde ihn finden. Ich habe sie nicht gesehen, Mann. Ah!